Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Herrliches Wetter. Ich bin mitten auf dem Berg, mitten im Bayerischen Wald und chilli hier eine Runde. Wenn ihr bei der Tour dabei sein wollt, dann bleibt dran. Oh, kleine Stärkung, Prost, Freunde. Gerade mal ein Stündwall unterwegs. Schauen wir mal, dass sie weiterkommen. möchte auf sehen. Auf geht's! Ja, es gibt, viel Glück kommt selten alleine, aber wir sind oben. Und das war's. Schauen wir einen schönen Platz. Und werden erstmal was essen, Leute. So sieht's aus. Prost Freunde. Ah gut heiß, schöner Kaffee draußen. Und dann geht es weiter nach unten. Jawohl. So, ich sitze gerade auf den restlichen Steinen von einem Bergdorf, das sind die Ruinen hier. Die schauen wir uns noch mal ein bisschen an. Ein bisschen was gegessen und jetzt geht es nach Hause. Das restliche Stück geht den Abend hinein. Es war eine sehr schöne Tour diesmal hier im Bayerischen Wald. Wir werden so eine dreiviertel stunde ungefähr, wird es noch dauern bis zum Auto und das war's. An der Stelle sage ich Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal in der schönen Natur. Macht es gut, Servus, ciao!